MydexPay. Was ist das Projekt MydexPay XMD? MydexPay XMD hat das MasterLife und das MiningLife System entwickelt, das das Masternode und Mining System mit seiner einzigartigen algorithmischen Struktur, der Proof-of-Winner-Technologie und dem Algorithmus, der eine Produktion ohne Energieverbrauch und Serverkosten ermöglicht, verbessert. Diese Eigenschaft macht sie umweltfreundlich. Es ist auch das einzige Projekt in der Welt, bei dem die Entwickler gleichzeitig die Investoren sind. Was ist MyDEXPay XMD? XMD ist die digitale Währung des MyDexPay-Projekts. Ein Token, das gemeint werden kann und die R20-Infrastruktur nutzt. Was sind die MyDexPay XMD Einkommensoptionen? MasterLife. Mining Life. Handel, Wertsteigerung, Erhöhung des Wechselkurses, Verträge. Demnächst. Was ist das Masterlife-Einkommen? Die Verteilung von Blockprämien aus dem Mining wurden im Masterlife-System begonnen, das etwa 1% pro Tag und 30% pro Monat abwirft. Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 10.000 XMD. Die Investitionsperiode beträgt ein Jahr. Bei Studierungen vor dem Stichtag wird ein Abzug von 50% vorgenommen. Wenn der Masternode ausläuft, wird der Masternode-Betrag ohne Abzug an den Investor zurückgegeben. Die Produktion von Masterlife begann in solcher Weise, dass sie täglich 1% und monatlich 30% verdienen. Mit zunehmender Produktionszahl sinkt jedoch das Dextrade Schwierigkeitsgrad, Verhältnis und die verteilte Blockzuschlagsquote sinkt ebenfalls. Was ist das Einkommen aus dem Bergbau? Im Mining-System werden Blockprämien, die sich aus der Produktion von Wertmarken ergeben, mit einer Rate von 750% in vier Perioden verteilt. Die Mindestinvestitionen betragen 200 XMD. Sie steigen weiterum um ein Vielfaches von 200 XMD. Jeder Block hat den doppelten Wert des vorigen Blockes. Die Werte der Blöcke sind unterschiedlich. Auch hier ist die Ebene der einzelnen Blöcke unterschiedlich. Die Blockebene erhöht sich von 16 um das Vierfache. Wenn die erste Ebene voll ist, öffnet sich die zweite Ebene. Handel. Sie ist derzeit an Windex und Etherflyer-Börse notiert. Wer möchte, kann den Kursvorteil nutzen. Der Gesamtbestand des XMD Tokens beträgt 21 Milliarden. Es basiert auf r 20 Sie können als folgende Paare ausgetauscht werden, XMD und UCDT, XMD und ETH und XMD und Bitcoin. Wechselkurs und Wertsteigerung XMD, ein vielversprechendes produzierbarer Token, erregt jeden Tag Aufmerksamkeit wegen seines stetigen Fortschritts und seiner Übereinstimmung mit dem Fahrplan. Er Erregt jeden Tag Aufmerksamkeit wegen seines stetigen Fortschritts und seiner Übereinstimmung. Aus diesen und den oben genannten Gründen ist die Wertsteigerung unvermeidlich. Fahrplan es ist geplant, das Projekt mit einer eigenen dezentralen Börse, einer eigenen Wallet und eigenem Handelsabkommen weiterzuentwickeln.